Inwieweit, inwieweit ähm, wir können ja auch auf die unterschiedlichen Varianten von Einsätzen, Sie schauen jetzt auf die Uhr, ich schaue ja, nochmal auf, <lacht> äh, auf unterschiedliche super, äh, Varianten von Einsätzen und um, beinahe hätte ich gesagt, die Tagesschautauglichkeit dieser Veranstaltung zu erhöhen, würde ich dann tatsächlich kommen auf das, was wir seit heute früh spätestens im äh, Radio hören, nämlich die Frage, was ist mit mit Drohnen zur Aufklärung, beziehungsweise Drohnen, die dann mehr auch können als aufklären, die auch zu Einsätzen ausgerüstet sind, die also gezielte Tötungen im Ernstfall auch durchführen können. Da macht sich der Soldat nicht mehr direkt die Hände schmutzig, wenn ich so sagen darf. Ähm, entlastet das? Ist das für Sie zu erwägen? Sie haben mal gesagt, es ist... Äh, ich glaube, ethisch unbedenklich hieß das Stichwort. Das würde ich gerne doch... Ja, ja. Ähm, ja, ich, äh, aber ich, gucke den Minister. Ich, ich sage das, das gerne, das nur... Gesagt. Ich weiß nicht, ob... Bitte sehr. mal noch zu der anderen Diskussion etwas sagen. Okay. Okay. Äh, also die Sache ist jetzt nicht heute aktuell, weil eine große Tageszeitung davon eine Seite zwei macht. Das ist natürlich eine längere Diskussion. Aber ich will dem ja gar nicht, äh, will dem gar nicht ausweichen. Ich habe in der Tat mal in einem Interview gesagt, dass jede Waffe ethisch gleichwertig ist. Und habe nach Kritik und einigen Überlegen in zwei anderen Interviews in den letzten Tagen gesagt, dass ich diese Aussage nicht aufrechterhalte. Denn natürlich sind Streubomben, die wir ächten, und Biologie, also biologische und chemische Waffen nicht ethisch neutral. Um das, Dieses Missverständnis, oder Diskurs hat ja auch den Sinn, dass man sozusagen klüger wird. Ich bleibe aber dabei dass ein Flugzeug mit Pilot und ein Flugzeug ohne Pilot ethisch neutral sind. Denn in jedem Fall haben Sie einen Menschen, der zum Beispiel eine Waffe auslöst. Und es macht ethisch gesehen keinen Unterschied, ob der in der Luft ist oder ob der auf dem Boden ist. Das gleiche gilt für ein Gewehr oder ein Torpedo oder eine Rakete. Jetzt haben Sie gesagt, Frau Beusen, tja, das ist ein gezieltes Töten und daraus entsteht ein Problem. Jetzt will ich zunächst sagen, es ist ein ethisch und militärischer Fortschritt, dass man nicht mehr ungezielt tötet oder Wirkung erzielt. Ja, die Vermeidung von Kollateralschäden ist ein Fortschritt, würde ich mal sagen. Und daran ist nun heftig gearbeitet worden. Und das, finde ich, soll nicht kritisiert werden. Und jeder Gewehrschuss ist ein gezielter Schuss. Also auf allein die Zielgenauigkeit kann es für die ethische Bewertung auch nicht ankommen. Im Gegenteil, je genauer, umso weniger ungezielte Schäden. Das ist nicht zynisch gemeint, sondern das ist schon, schon auch ein wichtiger Punkt. Und der nächste Punkt ist, man darf nicht aus Einsätzen, Einsatzformen, des ähm, Targeting, Killing oder wie Sie das nennen wollen, auf das Waffensystem selbst schließen. Für uns sind die Einsatzregeln, die wir haben, die wir dann auch dem Parlament vorlegen, die wir vorschlagen, immer die gleichen. Und sie müssen völkerrechtlich mit unserer Auffassung des Völkerrechts in Übereinstimmung stehen und all dem. Sodass ähm, sich die Frage, nicht besonders qualitativ anders stellt bei Drohnen im Verhältnis zu bewaffneten Flugzeugen. Nun haben Drohnen noch etliche Vorteile, sie ermöglichen eine ganz lange Stehzeit, 23, 24 Stunden. Sie gefährden nicht äh, den eigenen Soldaten. Herr Enz hat vorhin gesagt, es ist ein wichtiger Punkt, dürfen wir sozusagen unser Menschenleben Opfern ist jetzt das falsche Wort, nehmen zu sagen, aber sozusagen auf Spiel setzen. Hier wäre ein Fall gegeben, wo wir sozusagen das eigene Menschenleben eher schonen und es ist eine Art von Beobachtungsgenauigkeit in Verbindung mit Wirkung oder einer Waffe, die es in der Form auch nicht gibt. Also es gibt eine Reihe von handfesten, militärischen oder sogar ethischen Vorteilen, aber die Sozusagen, sie ist ethisch neutral im Verhältnis zum Flugzeug und sie, und sie ähm, ist nicht, weil, weil es bestimmte Einsatzformen gibt, die wir nicht machen würden, deswegen als System nicht zu kritisieren. Herr Dutzmann. Also ich denke, die, die Unterstellung, die ja immer wieder gemacht wird, ist, dass mit der Möglichkeit des Einsatzes einer bewaffneten Drohne exekutiert wird. Also, dass im Grunde Einsatzregeln missachtet werden. Das ist eine Unterstellung, die man vielfach hören kann. Und deswegen bin ich für die Unterscheidung dankbar. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, noch mal äh, das auch zu sehen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass jetzt nicht durch diese Form der Waffe die Bereitschaft zum Einsatz von Gewalt sinkt. Auch das sehe ich nicht. Sondern äh, ich denke, man muss es mindestens unter ethischen Aspekten noch mal bedenken. Die Frage, ist es nicht erstrebenswert, in der Tat die sogenannten Kollateralschäden, zu minimieren. Wenn man dann überhaupt darüber nachdenken ja. will, was wir aber müssen. Es ist eine schreckliche Diskussion, aber wir müssen sie führen. Also nun bin ich äh, bei weitem kein Waffenexperte, wie Sie unschwer erkennen können, aber ähm, die, das Problem, was bei, der, was, was bei der bewaffneten Drohne auftritt, ist, dass man sozusagen sagen kann, hier wird gezielt jemand getötet und zwar nicht irgendwie im Kampf geschehen und weil der mich unmittelbar jetzt bedroht und ich jetzt so unter Druck bin, ich, also jetzt sterbe ich oder er stirbt, sondern es wird ferngesteuert, Personen, die vorher identifiziert worden sind als böse, ohne Gerichtsverhandlung werden sie sozusagen ausgeschaltet. Ja, das Wenn aber das ist genau die Unterstellung, das ist genau die Unterstellung, ja, aber das, die das passiert ich doch, aber das passiert doch. Das ist bei jedem Torpedo, bei der, jeder Rakete auch der Fall. Aha. Und das ist auch das Problem. Das ist auch das Problem, oder? Also da kann man mit der ganzen Rechtsstaatlichkeit, kommt man da natürlich äh, in einen riesigen Konflikt, denn das heißt, das, das, können, Sie eben, das können Sie dann durchaus Exekution äh, nennen jeweils, wenn die unmittelbare Bedrohung nicht, nicht so vorhanden ist. Das, ist. das ist das Problem mit all den Massenvernichtungswaffen, warum die Lehre vom gerechten Krieg natürlich sagte, Massenvernichtungswaffen oder die praktisch so undifferenziert töten. Äh, wenn, wenn nur das zum Einsatz kommen kann, dann äh, ist Jetzt das schon mal Sie nicht sich Ehrlich hat. gesagt, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen sehr mittelalterlich. Es muss ein Kampf Mann gegen Mann sein, sonst ist es nicht ehrenrührig. Nein, ja, das sage ich nicht. Die ganze, sozusagen der ganze... Äh, sozusagen, Fortschritt der Militärgeschichte, wenn man so will, oder das, das Ansehen besteht ja gerade in die eigenen Leute zu schonen und andere zu treffen, ohne dass sie eigenen also gefährdet das werden. Das wird ein ganz dünnes Eis, auf dem wir uns jetzt bewegen, denn der ganze Fortschritt der Militärgeschichte, dann kommt man bis in den zweiten Weltkrieg und was wir da alles gesehen haben und die Massenbombardierungen und Streubomben und so weiter, also das ist, ich, ich habe... Äh, ich habe eigentlich keine Lust, Waffensysteme zu diskutieren. Nee, genau, ich auch nicht. Und diesem, das äh, dieser ist, Frage auf also die Militärgeschichte machen wir jetzt auch nicht weiter. Da das ist nochmal äh, ein ich Thema jetzt für sich, wo es komplizierter ich wird, wird, als so, wie wir appen. das jetzt machen. Genau, diese Diskussion werden wir hier nicht führen. Sie haben jetzt das Mikrofon so im Anschlag ähm